Ihr habt es wahrscheinlich schon an der Überschrift gelesen, Street Foods. Um Street Foods geht's heute. Und zwar machen wir uns äh, auf dem Weg Richtung Herzens Istanbul nach Eminönü. Und wir werden so leckere Sachen für euch ausprobieren. Ich bin nicht so oft drüben, deswegen ist es für mich auch immer wieder Neuland drüben zu sein. Wir sind seit einer Stunde unterwegs bereits. Und ich würde sagen, los geht's. Ich glaube, wir sind gerade hier irgendwo, müssten wir sein. Falls ich mich nicht irre. Und dann geht es hier rüber, glaube ich. Oder hier? ist eine ja. Ja, auf jeden Fall hier irgendwo. Also, let's go. Hier ich auch mein Fischbrötchen, und zwar ist es hier sehr, sehr bekannt. <lacht> <lacht> <lacht> so sieht das Ganze aus, also Salat, Fisch und ein Brot, ein halbes. Preistechnisch kostet das Ganze hier 50 TL, sind umgerechnet so viel Euro und ich habe Hunger. Kunst. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Diese Fischschäppchen befinden sich hier übrigens auch in Eminönü. Da müsst ihr einfach ein Stückchen weiter laufen. Und wenn der Aussichtsturm bzw. wenn der Galatoturm genau gegenüber von euch ist, dann seid ihr in der richtigen Adresse. Genau, ich werde jetzt hier mein Fischbrötchen auch genießen, aber das ist auf jeden Fall eins, was ihr in der Türkei in Istanbul auf jeden Fall einmal probieren haben solltet. ein bisschen Picklejuice hier bestellt. Das ist super, super beliebt hier. Das gibt's auch an jedem Stand eigentlich. Habe ich so jetzt pur noch gar nicht getrunken. Probieren wir jetzt nach dem Fisch nochmal drüber auf. Ich bin super, super salzig, aber auch super erfrischend. Irgendwie ist es eiskalt. Ach, lecker, müsst ihr einfach probieren. Das Ganze gibt es übrigens auch mit Inhalt. Ich habe das jetzt wie gesagt ohne bestellt und werde das jetzt ausdrinken. Aber lass uns einfach weitergehen. Ich jetzt auch übrigens das erste Mal Simit mit Nutella, habe ich jetzt so auch mal probiert. Simit äh, ist eigentlich eine Art Brot mit Traubenmelasse überzogen und dann mit Sesam oben drauf. super super lecker, essen die Türken hier eigentlich so zum Frühstück für unterwegs einfach nur pur und diesmal haben wir eins mit Nutella erwischt und probieren wir jetzt mal. Mmh. crispy. Auf jeden Fall frisch. Wenn ihr keinen frischen ergattert habt, dann ist es super zäh und man kann es kaum essen. Aber das ist sehr, sehr frisch und sehr lecker. Das Ganze hat 13 TL gekostet, umgerechnet so viel Euro. Und auch das lasse ich mir jetzt schmecken. Wir sind jetzt hier vor dem Ägyptischen Basar. Das ist einer der größten und ältesten Bazaars in Istanbul. 16,64. Ich mag es kaum glauben, aber lasst uns mal reingehen und mal schauen, was es hier gibt. manolo konmuş ay çok lezzetli gerçekten ja, auf jeden de. fall ya, de. De. <gülüyor> <gülüyor> sağ olasın teşekkür ederim <gülüyor> Das ist der Schutz vom bösen Auge, Schutz vom bösen Blick. Das ist sozusagen das Amulett dafür und damit könnt ihr euch dann sozusagen davor schützen. Ist ein Aberglaube, aber wer daran glaubt, kann es bei sich zu Hause aufhängen oder tragen. Das gibt auch so eine Art Schmuckstücke. Da muss halt jeder einfach für sich selber entscheiden. Super lecker. Hier gibt es übrigens auch Baklava mit Schokolade, mit Walnussfüllung. Sieht sehr gut aus. durch die Unterführung durch. Und hier gibt es so ganz kleine Minishops Finde ich eigentlich voll cool. Kann man auch ein bisschen shoppen. Auch so schöne Fake-Artikel. Ist jetzt nicht so meins, aber ja. Ja, ihr seht, hier gibt es viel Kleidung. Und wenn die Preise schon fix sind bzw. ausgeschildert sind, Leute, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr nicht verarscht werdet. Liebe den türkischen Mokka, Leute, lasst uns auf jeden Fall noch irgendwo einen türkischen Mokka trinken, falls ich eine gute Gegend finde, aber wir machen uns jetzt auf die Suche nach Kokodet oder Islak Burger. Let's go! Aber es ist aktuell super leer hier, das ist normalerweise so voll, dass du hier nicht mehr durchgehen kannst. Was ist hier los? Ja, wir machen uns jetzt auf die Suche nach dem türkischen Kaffee, äh, der türkische Starbucks, wo wir uns äh, frisch, frischen Kaffee holen könnten, ich würde sagen. Let's go! Und warten jetzt auf unseren Kaffee, beziehungsweise auch frisch. Frisch gemahlenen Kaffee, ich freue mich. Ich hole jetzt auch noch eine Packung von 125 Gramm, weil es ist nicht so lange haltbar, weil es halt frischer Kaffee ist. Und ich glaube, so viel Kaffee kann ich gar nicht trinken, weil ich bin die Einzige, die Kaffee trinkt. Auch sehr beliebt ist der sogenannte Nasse Burger. Das ist ein Hamburger, der getrifft ist mit Tomatenmark, nicht überall zu bekommen. Also da muss man auch wahrscheinlich die Guten ausfindig machen, bevor man nach Istanbul kommt. Wir haben jetzt hier einen um die Ecke gefunden. Das nennt sich Bambi Buffet und werden das Ganze jetzt einmal probieren. Also es ist einfach ein Burger mit Tomatenmark sozusagen. Mhm. Ihr seht hier einfach Hamburger mit Tomatenmark, Fleischpettit. Einfach ein ganz normaler Burger, also richtig. Schmeckt, schmeckt mir gerade richtig gut. Kostenpunkt zwei Stück mit 235 CL. super super berühmt bei Hartes Mustafa. Hier gibt es unter anderem alle Süßspeisen, die ihr euch wünscht, von Lokum bis über Triletsche, alle Kuchen, äh, Süßspeisen äh, aus Milch, also hier müsst ihr unbedingt vorbeischauen, natürlich auch leckeren Kaffee. Und ich habe mir jetzt hier zwei Triletsche bestellt. Einmal haben wir einmal hier mit Karamell, den habe ich hier noch nie gegessen, und einmal ganz neu mit Kaffee. Kenne ich so jetzt auch noch nicht, Triletsche mit Kaffee, werden wir jetzt einmal probieren. Bin gespannt. bir şey yok. Çok Super lecker, richtig cremig, richtig, schmeckt super lecker nach Kaffee. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Eigentlich sagt es ja schon, alles, die Netsche bestellt, aus drei Arten von Milch. Also ich glaube, es besteht aus Ziegenmilch, normaler Milch und Ulmilch, wenn ich mich nicht irre. Super lecker, probiert unbedingt. Karamell wollen wir jetzt aber auch nochmal probieren. Ein Traum. Von Kommt sofort, rennt, wenn ihr in Istanbul seid, zu haben Mustafa. Probiert unbedingt die Zülecces aus, richtig lecker. Ich habe ich ist Ich habe mir übrigens noch... Kaffee geholt, <lacht> nochmal Kaffee, reicht ja nicht, der war so lecker, Leute, oh, also darauf freue ich mich. Das war's mit meinem heutigen Video, Leute. Ich bin so voll, ich würde gerne noch so viel mehr für euch probieren. Aber ich würde sagen, es muss auf jeden Fall noch ein paar geben. Falls ihr Vorschläge für mich habt, schreibt diese gerne in die Kommentare, wo wir auf jeden Fall hin müssen. Und dann würde ich sagen, nervigste Abschlussformel. Tschüss wiederum.